Ja, also wir, die Mandrills, äh, ziehen oder Mandrille ziehen langsam ein Und, äh, äh wir, wir gestalten das Gehege. Das wird großartig. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ab geht's! Äh, das Gehege ist nicht ganz so sauber. Schicken wir da mal einen Tierpfleger dahin und wir können auch gleich nochmal einen zweiten Tierpfleger einstellen jetzt. Damit wir den einen so ein bisschen entlasten. Weil, finanziell gesehen sollte das passen. Ja, 525 im Plus. Das liegt aber auch daran, dass wir gerade ein paar Sachen gebaut haben. So, und auch hier ähm, laufen die Besucher jetzt rum. Das ist gut. Das heißt, <lacht> aber auch hier sollen natürlich ein bisschen was spenden. Äh, und sie kriegen natürlich auch nochmal hier eine Infotafel. Zack. Äh, Infotafel über den blauen äh, Frauen. Und ähm, jetzt haben wir hier noch die letzte Infotafel freigeschaltet. Und zwar... Den Verbreitungsraum. Das ist halt vorwiegend im Asien, äh, also Asien äh, bzw. Russland. Dort sind die Faulen zu Hause. Gut. Ähm, wir hatten ja davon gesprochen, dass wir noch eine Spendenbox brauchen. Äh, Können wir auch machen, eine Suche einfach äh, Spendenbox oder SPIN, das reicht dann auch schon, ähm, um halt hier so ein paar Boxen aufzustellen. Ja, dann kümmern wir uns mal weiter um, das, äh, um den Affenstall hier. So, das können wir natürlich mal umbenennen. Und zwar in das äh, Auenland. Nicht zu wechseln mit dem Auenland, wo die Hobbits herkommen. Und äh, hieraus machen wir den Affenstall. Und gehen jetzt nochmal in unser Tierhandelszentrum. Wir haben hier den Mandrill. Er ist 7,6 Jahre alt, das ist ganz gut. Den packen wir jetzt mal hier in den Affenstall rein. So, die Technikerforschung ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt freigeschaltet äh, eine neue Mitarbeitereinrichtung. Und in diesem Fall ähm, ist es dann die große Tierpflegerhütte. Wo als nächstes erforschen wir äh, das 4x4, die 4x4-Abenteuertour, damit die Leute auch mal durch den Park hier durchfahren können und so. Die neue Einrichtung bauen wir aber auch direkt gleich. Und zwar brauchen wir da müssen bisschen oben hier den Filter rausnehmen. Wir wollen, wo haben wir es? hier. Die äh, große Tierpflegerhütte. Die packen wir direkt hier vorne hin. Und da können wir auch gleich die alte äh, abreißen. Wunderbar. Gucken wir mal, was der Mandrill macht. Ähm, dann pausieren wir einmal ganz kurz. Schauen mal rein. Gut, er ist durstig, klar. Was sagt das Gelände? Welche reicht vollkommen aus. 400 Quadratmeter hätten hier auch gereicht für den Mandrill. Ähm, er braucht ein bisschen mehr kurzes Gras. Da kümmern wir uns doch direkt mal als erstes drum. So. Schauen wir mal. Da haben wir ja bei den Faunen gerade ein bisschen drüber gemalt, oder? Die hm. wahrscheinlich wieder sauer, ne? Umgebung. Na, no, passt noch. Sehr gut. Ähm. So, Ein bisschen zu viel kurzes Gras, das können wir noch mal korrigieren, indem wir noch ein bisschen Felsen hier äh, platzieren. Und zwar, beziehungsweise, na, wir können, Erde, Erde brauchen sie noch. Jetzt geht das Gelände-Tool, wenn ich, doch jetzt geht's. Sehr schön, Erde leicht, also leichte Erde. Packen wir vorne an der Stelle mal hin. So. Und dann passt das. Die brauchen haben natürlich noch ein bisschen Kletterfläche. Wer hätte es gedacht? Äh, dementsprechend gucken wir mal. Ähm, da nehmen wir jetzt den Kontinent äh, Afrika und das Biom Tropen. Und das sind jetzt die Bäume, die die Affen hier äh, brauchen. Oder die wir hier reinbauen können. Eine schöne Apfelmangrobe hier. Y gedrückt halten können wir die auch einfach so schnell drehen. Dann äh, nochmal die ein bisschen Variation reinbringen in das Ganze. So, und einen Bananenstaude kriegen die auch noch hier unten rein. Ich glaube, Moment. Die haben ein bisschen falsch platziert, glaube ich. So. Die sollen sich ja halt wie zu Hause fühlen hier. Ne? Die sollen ja, wie gesagt, die sollen ein bisschen für Nachwuchs sorgen, damit wir die, Ar die Arten auch erhalten können. Und das schaffen wir natürlich nur, indem wir halt wirklich hier ein bisschen hier, wir hier ein bisschen schön machen. Aber auch nicht zu schön, weil sonst sagen sie hier ist viel zu, viel, viel, viel zu viele Bäume. Sie sehen, bei der Bepflanzung passt es noch. Ich aber hier noch einen schönen großen Baum hier rein. weil müssen wir aufpassen, der darf nicht zu groß sein. Sonst können die einfach relativ schnell hier äh, türmen. Dann würden die mich auf den Baum raufklettern und einfach über die, <lacht> über die Mauer drüber springen. Äh, das wollen wir natürlich nicht. Von der Bepflanzung her fühlen sie sich langsam wohl, oder fühlen sie sich schon wohl. Ähm, es gibt so einen kleinen Trick und zwar können wir einfach mehrere Sachen auswählen. Was wie das so hier zum Beispiel. Wir bei, ähm, nehmen den hier mal rein, den, den, die, hier, die, die. Ähm, und können jetzt halt eben sagen, hier kopieren. Und äh, drehen das Ganze so ein bisschen einfach. So, zack. So. Und äh, kombinieren das Ganze jetzt nochmal. Äh, drehen das nochmal ein bisschen in die Richtung hier zum Beispiel. So. Und können halt so relativ schnell und einfach ähm, mehrere Sachen hier platzieren. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal hier. So mit den Sachen. Beziehungsweise nehmen das hier nochmal wieder zu. So, so. Kluck, kluck, so, einfach so ein paar hier. Ähm... Kopieren das jetzt wieder, drehen das ein bisschen und ähm, packen das dann. Wo so, packen wir es hin? Also, okay. äh, dann so. Und auf diese Art und Weise können wir relativ schnell äh, auch ein Gehege ähm, gut füllen. So, mit äh, Shift-Links-Klick können wir äh, noch mehr Sachen äh, auswählen. Und äh, dann entsprechend kopieren. Oh. Ich glaube, die Pflanzung hier sieht jetzt immer ganz gut aus. Ähm, ja, das sollte passen. Und die äh, Tiere brauchen natürlich trotzdem einen Rückzugsort. Und dann, das machen wir halt hier. Mit den Bäumen hier irgendwo. So. Also wichtig ist den Tieren halt eben, dass sie halt... Um, abseits der Besucher auch, also dass die Besucher das nicht unbedingt sehen, also die fühlen sich von den Besuchern halt schon dann gestört in Anführungszeichen um, ist ja natürlich klar, wenn jemand äh, vor der Scheibe vom Schlaffenster, äh, Schlafzimmer steht finden so, find wir das als, als Mensch auch nicht unbedingt so geil also die meisten zumindest nicht also ich möchte nicht, dass jemand vor meinem Schlafzimmerfenster steht und mich beobachtet beim Schlafen würde ich nicht so geil finden. Bin ich ehrlich. Ähm, die Mandel brauchen jetzt noch ein bisschen Kletterfläche. Auch äh, da haben wir natürlich... Äh, wir können auch ein bisschen was in Spielzeugen reinpacken. Dieses Spiegelmobilé, Das packen wir mal hier rein. Äh, natürlich auch den Sprinkler. Der kommt hier nochmal mit dazu. Was zu trinken brauchen sie. das können wir vorne bei den Besuchern hinpacken. Und aber natürlich auch im hinteren Bereich in den Rückzugsraum, äh, äh, den wir hier haben. Ähm, so Und sie äh, kriegen natürlich auch eine Beschäftigungsfutterbox Dann fühlen sie sich gleich nochmal richtig pudelwohl. Äh, das Coole ist halt, dass es, wir müssen den Filter jetzt mal zurücksetzen. Und dann haben wir halt hier bei äh, der Lebensqualität gibt es hier schon so ein paar Kletterplattformen. Und äh, die können wir auf jeden Fall in das Gehege reinsetzen. So mitten in den kleinen Urwald hier rein. So ein weiterer Kletterrahmen. Wobei, den haben wir gerade gebaut. Nehmen wir mal den hier. Dass sie auch quasi so von, von Kletterrahmen zu Kletterrahmen springen können. Ähm hier nochmal so, eine kleine, so ein kleiner Kletterrahmen. Dann äh, haben wir das hier noch. Das kann man sich auch alles selber zusammenbauen. Zusammenbasteln. Äh, das machen wir vielleicht in späteren Let's Plays auch nochmal. Aber jetzt für den Anfang hier bedienen wir uns den Sachen, die wir haben. Ähm, und gucken mal und schauen mal, dass wir hier so ein bisschen eine Möglichkeit schaffen. So, vielleicht, ah, vielleicht bauen wir mal eine Kleinigkeit. Pass auf, zwar haben wir so einen Kletterbaumstamm hier. Und ähm, ich würde ja ganz gerne hier einen Weg rüber schaffen. Dementsprechend äh, versuchen wir das mal zu bauen. So, oh, Moment. Gehen wir das Ganze noch mal ein bisschen in die Richtung. Jetzt können wir halt, ähm, das ist das Coole, es wird quasi, wenn wir einmal hier in diese erweiterte Ansicht reingehen mit X, dann ähm, ziehen wir das Ganze weiter. Wir können dann quasi noch einen weiteren bauen. Und ähm, schauen wir dass wir den jetzt hier angeschlossen kriegen. Sohn etwa. Ähm, und das wäre natürlich jetzt hier komplette, komplettes, komplettes Brechen der Physik. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dementsprechend versuchen wir physikalisch ein bisschen korrekt zu machen. Äh, indem wir jetzt hier nochmal so, ein, so eine Art Stützpfeiler einbauen. Nicht in der Stelle. Und natürlich auch an der anderen Seite. so ein bisschen halbwegs irgendwie vernünftig aussieht als wenn es irgendwie äh, halten würde und dazu brauchen wir natürlich auch an der Stelle hier äh, noch mal ein und gucken was irgendwie passend ist hier so. da fühlen sich die anderen hoffentlich auch wohl hier hm. Das sieht doch ganz nett aus. Ähm, und jetzt lassen wir doch mal den Mandren hier ankommen. Sieht ganz gut aus. Also... Oh, okay, er wurde gleich vom Tierpfleger abgeholt. <lacht> gut, warum auch immer er abgeholt wurde, das wissen wir nicht so ganz genau. Und wir schauen mal, dass wir uns nochmal einen Mandrill holen. Also ein Weibchen nochmal. Damit wir eine schöne, schöne Gruppe hier haben. Äh, wollen wir die Mandrill da? Ja, hier ist ein Weibchen. Uh, oh, ist nicht gerade viel Angebot. Nehmen wir mal auf. Ich hätte gerade mehr, mehr Mandrills hätten. der schon hier rein, ich. Ja, ich glaube der ist auf dem Weg jetzt. Das Weibchen. Und äh, natürlich brauchen wir auch hier, was ist denn so beschädigt? weniger rufen. Äh, irgendwie ist unsere Glaswand hier beschädigt. Warum auch immer. Äh, das heißt wir brauchen jetzt hier ähm, auf jeden Fall eine Sicherheitskamera. Das können wir auch hier oben eine mal platzieren. So. Äh, auch die bedienen. Achso, ah, kein Strom. Okay, da müssen wir uns gleich drum kümmern, dass wir hier Strom kriegen. Wir platzieren hier Mülleimer. Äh, und natürlich auch äh, unsere kleinen Spendenboxen. So. Kann nie genug Spendenboxen im Park haben. Äh, weiterhin brauchen wir auch wieder unsere wunderbaren Infolautsprecher. Hier kommt einer hin und dort. Die brauchen wahrscheinlich gleich äh, Strom. So, Lautstärke hochdrehen. Ähm, Mandrill, auch da die Lautstärke ein bisschen höher. Das ist, auch keine, das ist keine Überschneidung ähm, mit den Faulen gibt. Ich weiß nicht, ob das negative Effekte hätte, aber ich kann es mir durchaus äh, vorstellen. Die Infobox gehen wir ein bisschen weiter runter ähm, und stellen es aber auch noch mal eine für die V ähm, hier auf. Das ist hier der blaue V. Gucken wir mal. So. Und äh, die ersten Gäste gehen rüber zu den Mandrill. Wo sind die? Ah, hier hinten. Hier ist unser, ähm, unser Männchen. Und ich weiß, wo ist das Weibchen? Wo ist denn das Weibchen? Wo ist das andere Weibchen? Was sieht denn? Beobachten wir das Männchen mal ein bisschen. Ne, das ist das Weibchen. Ja, das ist das Männchen. Wunderschöne Tiere, ich finde. Auch wenn er uns hier gerade den Arsch zeigt. Wunderschöne Aufnahmen. <lacht> ja, und der Hund hier ein bisschen rum. Hat schon mal Spaß. Also hat sich das schon mal gelohnt, dass wir hier ein paar Sachen aufgestellt haben. Und, ähm, wir sollten die Forschung gleich mal anschmeißen. Das Weibchen hier ist, äh, 10 Jahre alt. Und, äh, wir brauchen halt definitiv nochmal ein bisschen... Oh, oh. Wollte gerade sagen. Wo die jetzt? Haben die was zu essen? Eine Futterbox haben wir, aber... Haben wir auch so eine normale Futterbox eigentlich? Für die Mandrill? Bin mir grad nicht sicher. Mandrill. Die haben wir noch gar nicht, ne? Aha. Okay. Ähm. Ne, wir haben eine Wasserschüssel. Ne, dann müssen wir mal in die Forschung reingehen. Und, äh, gucken mal hier. Ähm. Ah. Hier wird schon wieder nicht äh, weitergearbeitet an der an unseren Ranger-Fahrzeugen. Und äh, bei den Faunen, ja, du, äh, Die Faunen haben halt echt Bock. Die äh, wachsen langsam, das heißt wir können sie auch demnächst irgendwann äh, bald verkaufen. Äh, beziehungsweise zurück in die Natur führen. Weil, ähm, oh, ho, ho, ah, der ist, der ist gut, der ist gut, ähm, Vanille hat, äh, 1.125 Bewertung, aber hier alles im grünen Bereich, ähm, das ist extrem gut. Also nicht extrem gut, es ist gut, sagen wir es mal so, es ist gut. Geht natürlich immer noch besser, äh, und, ja, ja, ja, das meine ich halt, ne? Lebenserwartung 58%, Immunität 50%, nicht so top. Äh, besser als nichts. Besser als nichts. Ja, und die sind halt hier äh, äh, echt... Also wir haben halt hier wirklich so eine so eine faulen Plage jetzt mittlerweile. Und wir müssen halt schauen, dass wir die halt dann irgendwann wirklich äh, auch an andere Zoos abgeben. Und das hier ist dann natürlich unser... unser hier, ja, fast ähm, aber ein super schönes, prächtiges Tier. Und der zeigt sich natürlich auch den Gästen gern. Ja. Schüttel dich. Der ist mal hingekackt hier. Und, äh, auch bei den Mandrills geht's ganz gut ab. Oh, da, da, kommt, also da kommen einige so zusammen. ähm. Hier werden natürlich die Tiere fleißig beobachtet. Hier ist es unglaublich. Ja, danke. Okay, wir sind noch ein bisschen im Plus gerade. Nicht viel, aber ein wenig. Ähm, genau, der Zoo verfügt über keinen Sicherheitsdienst für Verbrechen. Das heißt, wir sollten jetzt mal einen Mitarbeiter einstellen, der sich um die Sicherheit kümmert. Und was wir auch festgestellt haben, unsere Kamera hier oben hat keinen Strom. Das heißt, wir schauen uns mal die Skala an vom Strom. Und wir sehen, äh, passt nicht ganz der Radius. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Generator. Das ist auch hier bei Einrichtungen unter Betriebsmittel und dann der Wandler. Nicht zu wechseln mit dem Wendler. So, wir ziehen es hier noch rüber. Und auch das sollte nach Möglichkeit äh, weg von äh, irgendwelchen Besuchern sein, weil die stören sich an solchen Betriebseinrichtungen. Ähm, der Wandler muss regelmäßig gewartet werden. Dementsprechend brauchen wir auch dort einen Mitarbeiterweg hin. Die wir jetzt mal eben hier platzieren. So. Und äh, schon ist es miteinander verbunden. Äh, und dementsprechend sehen wir auch, was hier angeschlossen ist. Also die verbundenen ähm, Objekte. In dem Fall sind es zwei Lautsprecher und eine Sicherheitskamera. Und die Sicherheitskamera müssen wir natürlich jetzt auch entsprechend noch einstellen. Gehen wir jetzt hier rein und sagen, die Kamerasicht, die zeigt jetzt in den Himmel gerade, was nicht so. brauchen nicht unbedingt. Sondern wir drehen sie so hin. Zack. Dass wir genau sehen, was die Besucher hier machen. Wunderbar. Die beobachte jetzt hier die Menschen, die hoffentlich fleißig Geld spenden für unsere Mandrills. Und. Natürlich ganz cool, wenn wir nochmal Mandel äh, kriegen, für den wir nicht unbedingt, ähm, Arterhaltungspunkte ausgeben, weil wir haben nur noch, nur noch 852. Schauen wir mal, ob wir da, oh ja, hier, 930, ah, hier ist ein Weibchen. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir bräuchten eigentlich ein Weibchen. Das Weibchen ist auch gerade weg. Schade. Gut, wir verlegen nochmal weiter das Männchen hier rein. Ähm, und schauen wir, was unsere Mandrill-Forschung macht. Ja. Jetzt ist sie natürlich wieder aufgehangen hier. Nicht gut. Ähm, vielleicht sollten wir mal einen zweiten Tierarzt einstellen. Ah, und die Tierpfleger brauchen mehr Geld. 2200. Das passt. Äh, und hier machen wir 2000. Oh, 2400 vielleicht. Wo äh, 6. 6. passt. Okay. Äh, da kriege ich die nächste Stufe. Und. Ne, nicht ein Tierpfleger. Wir wollten einen weiteren Tierarzt einstellen. So. Gut, der neue Mandrin ist da. Hier war noch einer in der Box. Alle Tiere aus den Transportboxen rausholen. Bitte, und wir sehen auch hier den Unterschied. Das ist das Männchen. Und das Weibchen ist wesentlich kleiner. Und so, wir machen mal den Tatnachwechsel. Schreiben ähm, wir mal aus. Wir stellen mir die Uhrzeit so auf 1836. Ich glaube, das ist eine ganz, ein ganz angenehmes Licht. Äh, auch für das Let's Play, hoffe ich zumindest. Ja, das waren die Mandrille. Also wir haben das gemacht. Die ersten Mandrill sind eingezogen. Und äh, was, was bleibt uns zu sagen, außer... Huh, nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne Bewertung für das Video da. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Metalizer.